Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 22 Dritte Lesung Gesetzentwurf der Landesregierung, Zweites Gesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes 203959 zu 203650 zu 202965, Berichterstattung der Kollege Pürsün. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Bericht erstatten. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unverändert in dritter Lesung anzunehmen: CDU und BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN gegen SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Es beginnt die Aussprache. Fünf Minuten der Kollege Burcu, Fraktion BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Landesaufnahmegesetz überträgt das Land bestimmte Aufgaben, was die Aufnahme und die Unterbringung der Schutzsuchenden angeht, den Kommunen, und erstattet diesen wiederum die Kosten. Nun, angelangt in der dritten Lesung, hatten wir bereits öfters die Gelegenheit, über die Novellierung dieses Gesetzes zu sprechen, und wir taten dies auch in mehreren Sitzungen, Ausschusssitzungen. Daher möchte ich heute in wirklich sehr knapper Form festhalten, welche Verbesserungen der Gesetzentwurf der Landesregierung mit sich bringt. Als erstes, die sogenannte große Pauschale, welche die Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden erhalten, wird ab dem Jahre 2022 jährlich erhöht werden. Für die Kommunen natürlich eine ganz wichtige Verbesserung und sie erhalten hiermit vor allem auch Planungssicherheit. Die bisherige kleine Pauschale wird ab dem nächsten Jahr schon durch ein deutlich vereinfachtes Integrationsgesetz ersetzt. Wobei es hier auf einen Leistungsbezug nicht mehr ankommt und das Geld so einem größeren Personenkreis gewährt werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kommunen werden damit noch mehr als bisher bei ihren Integrationsleistungen unterstützt. Und das ist auch richtig so. Weitere Änderungen im Gesetz sollen verhindern, dass Geflüchtete obdachlos werden, sobald das Nutzungsverhältnis im Rahmen der Unterbringung endet. Auch müssen in Zukunft Landkreise und Gemeinden zusammenwirken, um drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden. Des Weiteren werden in Zukunft Kommunen zu Härtefallregelungen in ihren Gebührensatzungen verpflichtet. Somit können in den jeweiligen Fällen die Behörden vor Ort in Zukunft in ganz Hessen Härtefallregelungen anwenden damit die erhobenen Gebühren in manchen Konstellationen nicht zu belastend für die berufstätigen Geflüchteten werden und sie dafür, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, nicht mit hohen Kosten oder zu hohen Kosten bestraft werden. Zu guter Letzt möchte ich noch auf ein Vorhaben der Landesregierung hinweisen, das Frau Staatssekretärin Jans in der letzten Ausschusssitzung erwähnt hatte. Das Ministerium hat nämlich bereits wichtigen Akteurinnen und Akteuren aus dem betroffenen Bereich wie etwa die Liga, den Flüchtlingsrat, die AGA und weitere ab kommender Woche zu Gesprächen eingeladen. In diesen Gesprächen soll weiterhin auch unterhalb der Gesetzesebene an diesem Themenbereich weitergearbeitet werden. Mit beispielsweise gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren zusammen Handelsempfehlungen können dann weitere konkrete Verbesserungen, was die Unterbringung von Geflüchteten angeht erzielt werden. Also Auch abseits dieses Gesetzes wird durch untergesetzliche Regelungen weitergearbeitet. Das begrüßen wir ganz ausdrücklich. Wir sind davon überzeugt, dass diese Verbesserungen, die mit der Novellierung jetzt erzielt werden, den Betroffenen zugutekommen werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Burcu. – Das Wort hat der Abg. Ismail Tipi. CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir behandeln heute den Gesetzentwurf zum Landesaufnahmegesetz in dritter Lesung. Wir haben ja bereits ausführlich über die Details gesprochen, sowohl in den Ausschüssen als auch hier im Plenum. In Anbetracht der Corona-Zeit möchte ich mich heute kurz fassen und nur auf einen Punkt eingehen, der vielen in den letzten Debatten wichtig war. Schon bei der Anhörung wurde seitens der Sozialverbände immer wieder das Thema Mindeststandards angesprochen. Es wurde kritisiert, dass wir solche Mindeststandards im Landesaufnahmegesetz nicht festschreiben. Meine Damen und Herren, das hat auch seine Gründe. Zum einen müssen Mindeststandards nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben sein und können auch auf anderen Wege sichergestellt werden. In diesem Zusammenhang ist es mir sehr wichtig zu betonen, dass das Fehlen von Mindeststandards auch nicht heißt, dass die Flüchtlinge menschenunwürdig untergebracht werden. Im Gegenteil, dazu so sind die Landkreise und Gemeinden nach dem Landesaufnahmegesetz sogar verpflichtet, siehe § 3 Absatz 1. Zudem sind die Mindeststandards, die seitens des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veröffentlicht wurden, keine bundesgesetzlichen Normen, sondern allgemeine Leitlinien mit Empfehlungscharakter. Zum anderen habe ich ja bereits beim letzten Mal deutlich gemacht: Die derzeitige Regelung ohne zusätzlich festgelegte gesetzliche Mindeststandards soll den Gebietskörperschaften Flexibilität ermöglichen. Denn die Umstände vor Ort sowie auch die Personengruppen sind höchst unterschiedlich. Diesen unterschiedlichen Voraussetzungen in den jeweiligen Kommunen möchten wir Rechnung tragen. Denn unserer Auffassung nach brauchen die Städte und Landkreise ausreichend Spielraum, um sich an die Gegebenheiten vor Ort anpassen zu können. Somit soll eine bestmögliche Lösung für die Unterbringung auch gefunden werden. Doch wir nehmen die Sorgen, die in diesem Zusammenhang an uns herangetragen wurden, sehr ernst. Daher hat der Minister Klose die Kommunalen Spitzenverbände sowie die Wohlfahrtsverbände zu einem Gespräch geladen, um unter anderem über die Standards in Gemeinschaftsunterkünften zu reden. Dieses Treffen, Herr Minister, findet, glaube ich, auch in Kürze statt. Ich möchte dabei betonen, dass es uns als CDU-Fraktion wichtig ist, dass die Menschen, die vor Krieg und Terror geflohen sind, hier aufgenommen werden können und menschenwürdige Bedingungen auch vorfinden. Zusammengefasst, meine Damen und Herren, bedarf es also zielgerichteter und passgenauer Lösungen für die jeweiligen Bedingungen vor Ort. Daher stimmen wir dem unveränderten Landesaufnahmegesetz auch in dritter Lesung zu und werden versuchen, durch weitergehende Gespräche mit allen Akteuren auf die Bedürfnisse und Nöte vor Ort einzugehen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wünsche Ihnen allen ein fröhliches St. Martinsfest. Schönen Abend. Vielen Dank, lieber Ismail, für seine guten Wünsche. Nächster Redner ist der Kollege Volker Richter, AfD-Fraktion. Sehr verehrter Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die hier im Landtag betriebene Politik der Regierungskoalition kann jeden Oppositionspolitiker und auch jeden Bürger unseres Landes, der sich mit dieser Politik eindringlich befasst, nur völlig frustriert zurücklösen. Und, und dass, gerade Sie, dass gerade Sie, Herr Burcu, dieses Landesaufnahmegesetz hier vorstellen, es ist an Dreistigkeit wirklich nicht mehr zu überbieten. Diskussion im Ausschuss. Anhörungen, Diskussionen im Plenum, all das kann diese hessische Landesregierung nicht dazu führen, Fehlentwicklungen in der eigenen Politik zu erkennen und den notwendigen Gegebenheiten anzupassen. Das Landesaufnahmegesetz ist ein Paradebeispiel dafür, wie man an der Lebenswirklichkeit von Menschen vorbei Politik betreibt und sich zugleich werbewirksam eine humanitäre Politik auf die Fahnen schreibt. Spätestens nach der Anhörung hier im Hessischen Landtag Hätte es bei Ihnen, meine Damen und Herren von den Regierungsparteien, einen Erkenntnisgewinn der Gestalt geben müssen, dass dieses Landesaufnahmegesetz, so wie hier ausgeführt, nicht zielführend ist, und das sagen gerade diejenigen, die am meisten in diesem Bereich arbeiten. Sie können diese Argumentation der Anzuhörenden auch nicht herabwürdigen und sie an den Pranger stellen, auch wenn genau dies in vielen politischen Feldern von Ihnen mit politischen Gegnern getan wird, um von guten Sachargumenten abzulenken. Damit Ihre Politik weiter betreiben zu können, weil sich der Bürger eben auf die Ablenkung konzentriert und nicht auf Ihre Politik. Das ist Ihr Trick, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren der Regierungsparteien, seit Anbeginn dieser Legislaturperiode ist Ihre Politik ein einziges Desaster, weder geprägt durch besonderen Sachverstand noch durch Einfühlungsvermögen in sozial besonders sensiblen Themen. Sie gehen nicht auf die Menschen ein die ihre Politik betrifft, und dort, wo sie tatsächlich hervorragend punkten – und das muss man immer wieder herausstellen –, ist in der medialen Darstellung ihrer Politik, um eine möglichst gute Außenwirkung zu erzielen. Wir werden das auch im Haushaltsplan noch sehr gut herausarbeiten. Das ist, um es ganz vorsichtiger auszudrücken, keine zielführende Arbeit einer Regierungskoalition, die Menschen mit unterschiedlichen Meinungen verbindet und sozial schwachen Dergestalt hilft, sodass diese wieder auf die Beine kommen und damit freier und unabhängiger Teil unserer demokratischen Gesellschaft werden können. Dieses Landesaufnahmegesetz erreicht exakt diesen Punkt bei jenen nicht, was wir aus den Anhörungen nun wahrhaftig deutlich gehört haben, die aber genau diese Freiheit hier in Deutschland gesucht haben. Wenn Sie sich mit Migranten unterhalten, werden Sie genau das auch erfahren. Ein großer Teil dieser Menschen ist mehr als nur frustriert über Ihre politische Arbeit. Da muss Ihnen doch aufgehen, dass Sie etwas falsch machen. Und so hat auch die deutliche und zudem vernichtende Kritik in den Anhörungen dies auch ganz deutlich bestätigt. Aber wie es oft ist, die Bürger unseres Landes werden erneut nur die Schönwetterreden der Regierungskoalition wahrnehmen, und jegliche Kritik wird von Ihnen beiseite gewischt. Wir fragen uns mittlerweile, wozu es überhaupt noch Anhörungen gibt, wenn diejenigen, die tagtäglich mit den Problemen befasst sind, die wir lösen sollen, zwar gehört, aber deren Aussagen nicht zu einer Verbesserung innerhalb der Politik führen und man sogar das meiste davon leider Gottes ignoriert. Manchmal, manchmal wird sogar das ganze Gegenteil von dem politisch umgesetzt, was unbedingt geboten ist, und so wird z. B. die Konzentration darauf, wirklich nur jenen Menschen zu helfen, die tatsächlich asylberechtigt und in Not sind, von ihnen als menschenfeindlich dargestellt, obwohl genau das neben einer direkten Hilfe vor Ort der einzige Weg ist, um all die in den Anhörungen angesprochenen Probleme zu bereinigen und dann auch für jene da zu sein, die Teil unserer demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft werden möchten und ihnen dann eine gute Lebensperspektive zu ermöglichen. Das aber ist wohl nicht Ziel des Landesaufnahmegesetzes. und So bleibt heute nur sehr traurig, über viele verpasste Chancen zu sein, die sich hätten mit einem guten Landesaufnahmegesetz verbinden lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. – Nächste Rednerin, Frau Kollegin scheuch paschkewitz Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, Herr Minister Klose hat in der letzten Debatte erläutert, worum es aus Sicht der Landesregierung bei dem Gesetzentwurf geht. Es geht um die Verpflichtung der Kommunen, Asylbewerberinnen und Asylbewerber unterzubringen und die Kostenerstattung durch das Land hierfür zu regeln. Wie traurig. Wie entlarvend ist diese Sicht auf das Thema? Für die Landesregierung handelt es sich bei der Unterbringung für Geflüchtete um eine verwaltungstechnische Verteilungsfrage, um reine Bürokratie. Herr Scherenberg vom Flüchtlingsrat hat in der Anhörung gesagt, wenn ich zitieren darf, es ist vor allem eine Frage der Perspektive. Geht es darum, dass Menschen untergebracht werden, oder geht es darum, dass dort Menschen wohnen? Die Frage ist also, welche Rechte wir den Menschen zugestehen und daraus abgeleitet, wie eigentlich die Art der Wohnung bzw. der Unterbringung aussehen muss. Herr Minister, genau hier liegt das Problem. Sie behandeln Geflüchtete als reine Verwaltungsmasse, die Grundrechte der Betroffenen spielen in diesem Gesetzentwurf keine Rolle. Nur so ist zu erklären, dass der Entwurf keinerlei Verbesserung für die Lebens- und Wohnsituation in den Unterkünften vorsieht. Nur so ist zu erklären, dass die Betroffenen ohne jede Anhörung bei Konflikten vor die Tür gesetzt werden können. Das ist wirklich eine Schande für eine Koalition, die sich eine humanitäre Flüchtlingspolitik in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Es ist auch eine Schande, dass Sie die Warnungen und Meinungen der Expertinnen und Experten in den Wind schlagen und an Ihrem Gesetzentwurf festhalten, obwohl es wohl selten eine vernichtendere Anhörung zu einem Gesetzentwurf im Hessischen Landtag gegeben hat. Fast alle Anzuhörenden, Fast alle Anzuhörenden haben den Entwurf massiv kritisiert, bis auf den Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Und der hat am Ende mitgeschrieben, am Entwurf mitgeschrieben. Wenn Sie an Ihren Gesetzentwürfen eh nie etwas ändern, egal wie schlecht Sie sind, egal wie viel Kritik von Expertinnen und Experten und Opposition kommt, dann können wir uns das alles hier doch sparen. Was sagt das über Ihr Demokratieverständnis aus? Was für ein Signal wollen Sie an die Expertinnen senden? Ich möchte hier noch ein anderes Zitat aus der Anhörung vortragen mit Ihrem Einverständnis. Vortragen. Frau Nipp von der Diakonie Hessen und dem evangelischen Werk Hessen sagte, ich zitiere, seit über 20 Jahren setzen sich die Liga, die Diakonie und die evangelische Kirche nun dafür ein, dass wieder Standards in einem Gesetz per Landesrecht vorgeschrieben werden, die auch entsprechend ausformuliert sind. Mit dem jetzt vorgelegten Gesetzentwurf sehen wir keinen Fortschritt, sondern eher einen Rückschritt. weiter: unsere Kritik richtet sich an die Landesregierung, die unserer Meinung nach aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben nach § 53 Asylgesetz in der Pflicht ist, für eine angemessene Unterbringung zu sorgen, aber diese ganze Verantwortung an die Kommunalen Spitzenverbände abgibt, nur Geld zur Verfügung stellt und sich ansonsten nicht mehr kümmert. Zitat Ende. Und Was antwortet die Landesregierung auf diese Kritik? Auf Mindeststandards wolle man verzichten, um den Kommunen Flexibilität bei der Unterbringung zu bieten. Das ist ja super, Herr Klose, lieber nicht regeln, wie viele Menschen gemeinsam unterzubringen sind, damit die Kommunen auch weiterhin ganz flexibel sechs Leute auf 15 Quadratmeter unterbringen können und auf einer ganzen Etage einen Waschraum für alle bereitstellen. Das ist kein Ermöglichen von Flexibilität. Das ist ein Totalversagen und ein Abschieben. Von Verantwortung an die Kommunen. Immer schieben Sie alle Entscheidungen auf die Kommunen ab. Wenn Sie so ungern selber Regelungen treffen, wenn Sie so ungern regieren, dann lassen Sie es doch einfach. Vielen Dank. Danke sehr. Das Wort hat der Kollege Pürsün, FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zur zweiten Lesung habe ich meine Rede mit folgendem Satz begonnen. Wir Freie Demokraten legen Wert auf die Ergebnisse der Anhörung und das Fachwissen der Experten. Heute, in der dritten Lesung, kann ich sagen, für die Fraktionen von CDU und GRÜNEN gilt das nicht. Es ist vor allem bedauerlich und ärgerlich für die Betroffenen, für die Anzuhörenden. Und wissen Sie was, werte Kolleginnen und Kollegen der CDU und der GRÜNEN? Ich glaube, für Sie ist das auch ärgerlich. Sie können uns doch nicht erzählen, dass Sie die Kritik an dem vorliegenden Entwurf nicht zumindest teilweise überzeugt hat. Es war ähm, amüsant, beim vorherigen Tagesordnungspunkt zu hören, dass die Kollegin Wallmann gesagt hat. Es ist doch das Allerselbstverständlichste, dass man auf die Kritik in eine Anhörung eingeht, und es ist das Allerselbstverständlichste, dass man den eigenen Regierungsentwurf dann noch einmal abändert. Wir sehen, nein, das ist für CDU und GRÜNE nicht das Allerselbstverständlichste. Sie können uns doch nicht erzählen, dass Sie ernsthaft der Ansicht sind, wir bräuchten keine Mindeststandards für die Unterkünfte der Geflüchteten. Sie können uns doch nicht ernsthaft weismachen wollen, dass es gewollt ist, wenn Geflüchteten das Arbeiten so unattraktiv gemacht wird, dass sie es lieber bleiben lassen. Das kann, das kann doch nicht Ihr Verständnis von gelungener Integration sein. Ich glaube eher, Sie sind einfach ein bisschen zu stolz, um den Wert des im Ausschuss beratenden Änderungsantrags einzugestehen. Das ist schwach, meine Damen und Herren der Landesregierung. Es gehört dazu, dass nachjustiert wird, wenn der Fehler so offensichtlich ist. Und Ja, der Fehler liegt auf der Hand, ausnahmslos. Alle, die es betrifft, haben auf die Mängel des vorliegenden Entwurfs hingewiesen. So, und Zu guter Letzt möchte ich noch auf die Beantwortung meiner kleinen Frage zu den Mindeststandards eingehen. Die Antwort erschlägt den Leser regelrecht mit Ignoranz und Ahnungslosigkeit. Es wird deutlich, dass sie gar kein Interesse daran haben, die Menschen dezentral unterzubringen dass sie gar kein Interesse daran haben, ob die Bedingungen der Unterbringung nun irgendwelchen Standards entsprechen oder nicht. Das ist wirklich blanker Hohn für all die, die in diesen Unterkünften leben, für die, die dort arbeiten und für die, die das Thema ernst nehmen. Es ist absolut unverständlich, dass diese Landesregierung nicht bereit ist, sich über das absolute Minimum hinaus stärker für Geflüchtete zu engagieren. Wir haben einen Integrationsminister, der vermutlich nicht um seine Aufgabe weiß. Gemeinschaftsunterkünfte behindern Integration. Gleichzeitig befördern sie Ausbrüche des Coronavirus. Da muss niemand ein Experte sein, um zu sehen, dass das Modell nichts ist, insbesondere in der derzeitigen Ausführung. Und verstehe mich niemand falsch. Die Helferinnen und Helfer geben jeden Tag ihr Bestes. Sie werden nur eben von der Hessischen Landesregierung damit alleine gelassen. Wir können dieser Politik nicht zustimmen. Sie lassen viele enttäuschte Bürgerinnen und Bürger damit zurück. Einen Augenblick habe ich gedacht, die GRÜNEN seien zur Einsicht gelangt und hätten den Kollegen Burcu abgezogen, bei diesem Punkt dazu zu reden. Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Er hat trotzdem zu diesem Punkt gesprochen. Es ist eigentlich unerhört. Es ist arrogant. Herr Minister, Sie haben nicht das Recht, hier zu sprechen, aber ich werde es gleich sagen. Ja, die Begründung ist ganz einfach. Das Geld dieses Gesetzes kommt vom Sozialministerium an die Stadt, an den Träger AWO und landet dann beim Kollegen Burju. Bei dem Kollegen Burju, der selber erzählt hat, bei dem Kollegen Burju. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um etwas Ruhe. Und, Herr Kollege Pürsün, auch ein bisschen, bisschen friedlich. Die Aussage, das Geld landet dann beim Kollegen Butschu, das ist natürlich auch eine Aussage, die mir nicht gefällt. Ich bitte also, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, Kollege Kaufmann, Kollege Frank-Peter Kaufmann, Kollege Frank-Peter Kaufmann auch, Sie bitte ich um Aufmerksamkeit und um Ruhe. Der Kollege Pürsün, Der Kollege Pürsün hat jetzt noch das Schlusswort. Herr Kollege Kaufmann, wie es geht, sagen wir hier vorne. Sie können das ja im Ältestenrat das besprechen. Der Kollege Pürsün hat das Wort. Ich habe ihn ausdrücklich gebeten, dass er sich auch in seinen Äußerungen vernünftig verhalten soll. Bitte sehr. Das Geld ist als Gehalt für einen Arbeitsvertrag beim Kollegen Burcu gelandet. Über einen Arbeitsvertrag bei dem er selber gesagt hat, dass er nicht gearbeitet hat. Also, gesagt, und der also meine Damen und Herren, Herr Kollege Bessin, ich würde Sie, ich würde, ich würde Sie bitten, diese persönlichen Angriffe gegen einen Kollegen des Hauses jetzt hier zu unterlassen. Er selber gesagt, der Insolvenzverwalter hat es gelesen und hat da Herr Kollege Pürsün, ich würde Sie bitten, dass Sie das, was ich sage, auch bitte annehmen, zumal Ihre Redezeit jetzt auch beendet ist. Ich bitte einfach darum, auch hier vom Rednerpult aus nicht Kollegen in einer Art und Weise anzugehen, wie es diesem Hause nicht angemessen ist. Herr Kollege Pürsün, Sie haben jetzt noch einen Schlusssatz? Herr Kollege Pürsün, ich bitte Sie, jetzt hier Ihren Redebeitrag zu beenden. Nein, ja melden, rein, belohnt, Herr, Herr Kollege nicht. Pürsün, bitte beenden Sie jetzt Ihren Redebeitrag. Ich will mich auch nicht in eine Herr Kollege Pürsün, soll ich Ihnen das Wort entziehen? Das will ich nicht machen. Ich will mich auch nicht hier in eine Debatte einmischen. Von der Regierungsbank wird nicht gesprochen. Und Sie reagieren auch bitte nicht auf die Regierungsbank. Sie sagen jetzt einen Abschlusssatz, und dann ist das erledigt. Alles gesagt, wenn es nicht so viele Zurufe gegeben hätte. Die Situation ist eindeutig, und das muss Konsequenzen haben. Vielen Dank. So, jetzt hat mein Name dann das Wort, der Kollege frank thilo Moment, gibt es zur Geschäftsordnung der Kollege Frömmrich. Drücke einmal drauf. Vielen Dank, Herr Präsident. Eine derartige Entgleisung, glaube ich, geht überhaupt nicht, dass man hier dem Kollegen Burchul in dieser Art und Weise, in dieser, ich sage es hier, dreckigen Art und Weise hier mit Schmutz beschmeißt. Das geht in keiner Art und Weise. Und ich, bitte darum, Herr Präsident, ich bitte darum, Herr Präsident, dass wir einen Auszug aus dem Protokoll bekommen. Ich möchte, dass das auf der nächsten Sitzung des Ältestenrates besprochen wird. So in diesem Hause mit Kollegen umzugehen und so mit Dreck zu schmeißen, das geht auf keinen Fall, ohne einen einzigen Beleg dafür aufzuzeigen. Also meine Damen und Herren, ich hätte mir auch nicht gedacht, dass es um 19 Uhr noch so schön wird hier. Meine Damen und Herren, auch die Äußerung so dreckiger Art und Weise die gefällt mir auch nicht, Herr Kollege Frömmrich. Das sage ich auch sehr deutlich. Wir lassen, ich habe es ja schon gesagt, wir werden es im Ältestenrat behandeln. Also lassen wir einen Protokollauszug machen, und dann machen wir das auch im Ältestenrat. Und jetzt hat der Kollege Frank-Tito Becher, der kann das sicherlich wieder beruhigend den Auftrag von mir, das Wort zu ergreifen. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Bei dem Feedback, das Sie, Herr Minister Klose, bei der Anhörung bekommen haben, müsste es eine Selbstverständlichkeit sein, was vielleicht öfter einmal gut ist, nachdenklich zu werden, nachdenklich zu werden, ob die Gesetzesvorlage wirklich schon der Weisheit letzter Schluss ist. Wir haben dieser Nachdenklichkeit mit unserem Änderungsantrag Raum gegeben und einen Vorschlag zur Verbesserung des Gesetzes vorgelegt. Aber diese Landesregierung will nicht nachdenken, sondern Recht haben, und das ist bedauerlich. Das führt unter anderem dazu, dass auf Fragen und Einwände Vorschläge erst gar nicht geantwortet wird. Jedenfalls habe ich keinen Versuch vernommen, uns die Einschränkung der angesprochenen Personengruppe in § 1 zu erklären. Aus unserer Sicht gebietet die Verschränkung von Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Regelungen den Regelungsbereich des Landesaufnahmegesetzes hier nicht einzuschränken. Es scheint uns sachlich naheliegend, dass sowohl asylberechtigte Menschen mit subsidiärem Schutz, Flüchtlinge mit Abschiebeschutz erfasst sind. Sie mögen Gründe haben, das anders zu sehen, aber es irgendwie nicht nötig haben, die mal mitzuteilen. Nachdenklich hätte sie ganz aktuell auch die Ereignisse in den hessischen Erstaufnahmen- und Flüchtlingsunterkünften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie machen können, nachdenklich insofern, als die Infektionsgeschehnisse die große Sensibilität solcher Massenunterbringungen noch einmal vor Augen geführt haben. Ich, rede, ich will das deutlich sagen. Ich rede hier überhaupt nicht von Missständen oder Fehlern. Ich rede davon, dass diese Systeme eine ganz besondere Beachtung brauchen, weil sie sehr grundsätzlich in ihrer Konstruktion krisenanfällig sind. Und diese Sorgfalt, damit umzugehen, gehört zuerst dorthin, wo die politische Verantwortung liegt, und die liegt bei der Aufnahme von Flüchtlingen beim Land. Die Definition von Mindeststandards, die selbstverständlich kein Garant für einen perfekten Ablauf darstellt, das behauptet auch niemand, wäre aber Ausdruck solcher Verantwortungsübernahme. Sie wären eine hilfreiche Orientierung, auch für die Menschen vor Ort. Sie würde Handlungssicherheit anbieten, und es wäre angemessen, die dezentrale Unterbringung in Hessen deutlich zu steigern. Auch das ist schon angesprochen worden, um von diesem vorletzten Tabellenplatz im bundesweiten Vergleich mal wegzukommen. Da würde ich auch einmal ein Signal erwarten. Eigentlich. Drittens. Und das will ich auch noch einmal deutlich sagen. Arbeiten Sie mit einem Trick, um sich kritische Nachdenklichkeit vom Hals zu halten. Dass Sie die Zustimmung mit den Kommunalen Spitzenverbänden mitbringen, ist ja gut. Und Das soll auch gar nicht von uns unterlaufen werden. Ich finde es nachvollziehbar und sinnvoll. Und Es geht mir auch gar nicht darum, den Vertreter hier irgendwo in eine komische Ecke zu stellen. Ich finde es das nachvollziehbar, dass die Landkreise und Kommunen darauf achten, dass die ihnen übertragenen Aufgaben finanziell stimmig abgebildet werden. Deshalb muss der Zielkonflikt bei den Gebühren zur Unterbringung auch anders aufgelöst werden. So, wie es für die Kommunen und Landkreise stimmig ist, auf Kosten nicht sitzen bleiben zu wollen, so ist es für Flüchtlinge und für eine Integrationspolitik nicht stimmig, überhöhte Kosten vom ersten eigenen Einkommen den Flüchtlingen zu übertragen. Das ist der Konflikt, das ist Ihre Aufgabe. Unser Vorschlag, unser Vorschlag sieht deshalb vor, und ich weiß gar nicht, ob Sie es so ganz verstanden haben, dass das Land hier finanziell eintritt. Das ist der Vorschlag. Ich wage zu behaupten, dass dieser Vorschlag nicht an der Zustimmung der Spitzenverbände scheitern würde. Aber dazu müsste er ja überhaupt erst einmal auf dem Verhandlungstisch liegen. Eine Wirkung Ihres Vorgehens, das ist in den Reden bisher schon deutlich geworden, sollten Sie am Ende nicht unterschätzen. Die Botschaft lautet, was immer hier fachlich vorgetragen wird, es wird uns nicht davon abhalten, unseren Weg unbeirrt weiterzugehen. Ich finde, das ist zu wenig, um das Beste für unser Land herauszufinden und zu tun. Die angekündigten Gespräche jetzt nehme ich als ein Kennzeichen und Ausdruck, dass man ein kleines bisschen ein Problembewusstsein hat, dass die Kommunikation vielleicht nicht ganz perfekt läuft. Auf jeden Fall macht es deutlich, warum wir Ihrer Vorlage nicht zustimmen können. Das werden Sie sicherlich auch nachvollziehen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. – Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich komme leider nicht umhin, bevor ich zum Gegenstand der Debatte komme, zwei Sätze vor der Klammer zu sagen, weil mir wichtig ist, dass Sie im Protokoll auftauchen. Herr Pürsün, ich weise in aller Form zurück, Sie hier den Eindruck zu erwecken versucht haben, mein Ministerium reiche Gelder an irgendeinen Kollegen dieses Hauses weiter. Sie haben das beinahe wörtlich so gesagt und ich weise das in aller Form zurück. Jetzt möchte ich gern zum Gesetz sprechen. Wir führen inzwischen die dritte Debatte zu dieser Novelle und Sie wissen, dass die Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes ganz besonders davon abhängt, dass das Land und die Kommunen eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Darüber haben wir uns bereits bei den ersten beiden Lesungen intensiv ausgetauscht. Und das macht auch die besondere Bedeutung dieses Landesaufnahmegesetzes aus. Das Gesetz überträgt den Kommunen die wichtige Aufgabe, die ihnen zugewiesenen Geflüchteten unterzubringen, und zwar unter Bedingungen, die einen menschenwürdigen Aufenthalt ohne gesundheitliche Beeinträchtigung gewährleisten. Das ist ein Punkt, auf den Land und Kommunen ganz besonderen Wert legen. Genau deshalb haben das Land und die Kommunalen Spitzenverbände intensive Gespräche geführt, gemeinsam Positionen erarbeitet und verhandelt, um das Landesaufnahmegesetz zu einem noch besseren Gesetz zu machen. Die Kommunen brauchen für die Aufnahme und Unterbringung – sprechen Sie doch einmal mit ihren eigenen kommunalen Vertreterinnen und Vertretern – geflüchteter Personen ein hohes Maß an Flexibilität, um auf die ganz unterschiedlichen Umstände vor Ort und die Anforderungen der verschiedenen Personengruppen eingehen zu können. Diese notwendige Flexibilität findet sich auch im Gesetzentwurf wieder. Gleichwohl lohnt es sich beim Themenfeld Unterbringung geflüchteter Personen, sich auch darüber hinaus weiter auszutauschen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich die Sozialverbände und die Kommunalen Spitzenverbände zu Gesprächen eingeladen habe, um das Thema zu vertiefen. Die konstituierende Sitzung dieser neu gegründeten AG Unterbringung findet in wenigen Tagen statt, und wir werden dort ganz, ganz sicher auch über mögliche Standards in Unterkünften sprechen. Das Landesaufnahmegesetz regelt also den Rahmen der Unterbringung in Kommunen. Diese Novelle ist das Ergebnis intensiver und guter Verhandlungen, und sie entwickelt viele Aspekte auch positiv weiter. Wir erhöhen und dynamisieren die sogenannte große Pauschale ab 2022. Wir wandeln die kleine Pauschale in ein ebenfalls höheres Integrationsgeld um, und wir vereinfachen das Verwaltungsverfahren Ganz erheblich, indem kein Leistungsnachweis der Sozialbehörden mehr gefordert und eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000 € gewährt wird. Beide Neuerungen verschaffen sowohl dem Land als auch den Gebietskörperschaften Planungssicherheit. Und schließlich, schließlich tragen wir mit den Regelungen zur Ausgestaltung und Beendigung des Nutzungsverhältnisses einem wichtigen Anliegen der Kommunen Rechnung, die mehr Flexibilität erhalten um auf die konkreten und aktuellen Gegebenheiten vor Ort besser eingehen zu können. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz verbessert die Situation Geflüchteter in Hessen weiter. Wir organisieren gleichzeitig den Dialog mit Sozialverbänden und Kommunen zur Unterbringung. Mit Ihrer Zustimmung zu diesem Änderungsgesetz heute, um die ich Sie bitte, tragen Sie dazu bei, die Aufnahme und Unterbringung geflüchteter Menschen in Hessen noch besser zu organisieren und zu bewerkstelligen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Die entsprechenden Abstimmungen werden wir dann im Abstimmungsblock vornehmen. Ich bedanke mich sehr dafür.